Diese Einheit mit dem Brot und dieses Fett, was in das, in das Brot reingeht, Leute, oh, das ist nicht normal. dass ihr schönes Start seid aus dem tiefsten Osten, wir sind hier direkt an der polnischen Grenze, ich war gerade bei Klaus Grill, das Video blende ich am Ende ein und fahre jetzt durch nach Berlin. Wir haben heute einen epischen Dreikampf am Start, einen epischen Dreikampf, die besten drei Döner Deutschlands treten in einem Video gegeneinander an, wir werden immer rüber switchen zu den anderen Läden, wird ein geiles Ding. Lasst die Kommentare glühen, lasst auch die Daumen oben glühen. Wir müssen den Algorithmus pushen. Dafür hau ich wieder mal einen 50-Euro-Gutschein raus. Den pinne ich an oder nehme das Top-Kommentar, eins von beiden. Wir fahren jetzt als allererstes zu Pamphylia. Wenn nicht sogar, kann ich sagen, in Deutschland, glaube ich, das beste Fleisch, was ich bisher gegessen habe. Ich werde demnächst auch noch die Mühe machen, werde ein Ranking machen für das beste Brot, beste Soßen, bestes Fleisch. Einfach nur für euch als Info. Wir fahren nach Berlin. Let's go. Es ist unnormal, ich schwör's euch, ich habe das visualisiert, dass ich hier im Parkplatz immer krieg, direkt vom Laden bekommen, Mann. Warte ich auf den Döner gefasst, ich weiß das ist einfach Spitzenklasse. an den Start, Leute. Wir kommen direkt an den Start. Mega Atmosphäre. Ich fühle mich gleich wie zu Hause. Hallo zusammen. Hallo. Grüß euch. Guten Tag. Das einzigartige Fleisch. Eine Schicht nacheinander. So muss es aussehen. Was hier halt immer Highlight ist, wenn man hier am Spiel steht, der Fleischgeruch. Es ist Grill. Es ist Fett. Es ist alles. Ich schließe die Augen. Ihr seid am Grill mit der Nase. Oh. Für euch nochmal, ihr könnt ihr hausgemacht nehmen, Brot und ihr könnt normales Fladenbrot, sag ich mal, nehmen, gekauftes. Ich empfehle euch hausgemacht, das hausgemachte, Haus das abgestimmt einfach. Nur vom Fleisch würde ich sagen, der einzige, der mit hat in Wien mitteilen kann. Anders, besser kann ich sagen, anders. Aber heute geht es sowieso um die besten Döner in Deutschland. Erstmal, ich würde sagen, es geht los zur nächsten Location. Wir switchen einmal rüber. Das ist einmal ganz kurz für kleine Jungs. Mein Oberkörper rasieren. Manscape ganz kleine Werbung für euch heute. Diesmal Oberkörper. Ich blende euch mal ganz kurz ein kleines Video ein. Da könnt ihr sehen, wie ich einfach nur mal an meinem Oberkörper längs geglitten bin. Ich benutze diesen Manscape Rasierer auch für den Oberkörper. Optimal. Überall könnt ihr den benutzen. Oberkörper, untenrum, alles. Und äh, genau, denkt dran, ihr könnt den auch zurückgeben. Wenn das euch nicht passt, ihr euch denn nicht schmeckt, probiert ihn einfach mal aus. Könnt ihr unter Wasser benutzen. Hat ein schönes Licht hier noch am Start, wenn ihr nicht so ein Tageslichtes äh, Badezimmer habt. Genau, Code Holle, 20% Rabatt, kostenloser Versand. Und zwei schöne Geschenke, wirklich schöne Geschenke. Geschenke am Start. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Denkt dran, Vatertag ist bald. Ein sinnvolles Geschenk. Rasiere braucht jeder nicht tausend Jahre hin und her überlegen. Da habt ihr was am Start. Für die, die noch einen aktiven Vater am Start haben, aber auch den nicht aktiven Feder. Wunderbares Ding. Und jetzt geht's weiter im Video. Wir sind am Start bei Tonbul. Tonbul, wirklich für mich absolut Geschichte. Weil das ist so, wisst ihr das, wo es irgendwie losging? Diesen Döner, Tonbul. Den habe ich ja zum besten Döner Deutschlands gewählt. Das war wirklich für mich so, boom. Der hat alles gesprengt. Nachdem ich da war, muss ich einfach sagen, das ist riesen Hype losgegangen. Ihr kriegt heute meine zweite Bewertung. Seid euch bewusst, Leute. Wenn du nach einem Jahr wieder hingehst, dass ich die gleiche Bewertung gebe. Das ist einfach, einfach unwahrscheinlich. Nach der Erfahrung alleine, da muss das Fleisch ein bisschen weniger kross, das Brot eine Sekunde weniger drin. Einfach logisch, dass da eine andere Bewertung bei rauskommt. 200.000 Spezial wir testen jetzt den Tonbool Heute gelten alle Bedingungen gleich. Jeden Laden habe ich mich angekündigt. Da kriegt nicht einer die Chance und der andere nicht. Der weiß, dass ich komme. Er ist halt schon am Start. Wir werden jetzt mal eben den Chef vor die Kamera holen. Hey, da sind wir jetzt starten, Ich mache ja so ein 200.000 spezialvideo ne? Ich sage euch nur eins. Hier war eben nicht näher. Dann mache ich kaputt. <lacht> wir machen 200.000 Spezial. Du trittst sozusagen im Ranking gegen meine Top 3 an. In ganz Deutschland. Und musst dich quasi beweisen jetzt. Ich sage ja nur eins. Hauptsache, ja, schau mal hier. Wenn man das nimmt, ja. Ja. Einfach so in den Mund reinhaut. Mh, mm, das ist das. Geil. Dankeschön. Der Chef hat hier, er hat einen Meister, der das Brot macht. Er hat auch einen Meister, der den Teig macht, der die Brötchen macht. Das ist ein Bäckermeister, wir haben Fleischermeister. Hier steht nicht irgendjemand so Leute, die das wirklich gelernt haben. Es bekommt ja auch 10%, aber nur 10% Geheimnisse von unserem Sauerteig. ja? Wenn du das Teig einfach nimmst, ja, musst du erst einmal, das finde ich auch, mal machen. Keine Sterne Kitter machen an machen? Ist so, ja. ne? Wir ja. nehmen zwei Döner, ne? Zitrone direkt drüber. Das wäre schon für mich jetzt hier. Das ist schön für dich, meine Liebe. Ihr habt gesehen, ne? Der wäre sonst ja. für den Kunden gewesen. So, und jetzt kriege ich den. Komm, ein ja? <lacht> das ist Ach, So sieht der aus, Jungs. Und Mädels. Weich, das. Buss. Hier ist schon ein bisschen härter. Aber es ist nicht so dieses, was man bei vielen kennt, so Bam Toastbrot sein. merke, was für pervers gute Qualität das ist. Ich glaube, wir müssen einmal rüberswitchen. Also, Kühe, Fünf Minuten mit dem Auto vom Tombowl entfernt. Also, für mich der Endbegriff von Basic. All die Tomaten nicht mal richtig klein gemacht. Moin, oh, moin. Aber ich habe ihn heftig in Erinnerung. Ich weiß noch, wie krass Hunger ich hatte, als ich das letzte Mal da war. war so übertrieben Hunger. Und ich habe viel Kritik zu diesem Döner gehört, viel, ob ich gehört, zu ölig. An dem Döner habe ich jetzt noch keine richtig heftige Meinung gehört, außer meine damals. Und ja, jetzt kriegt ihr meine nach, keine Ahnung, ein Jahr später. Alles hilft mit 100% eigene Herstellung. Ich hätte sehr gerne zwei Döner, schön kross gerne das Fleisch und einen ohne Soßen und einen nur mit ein bisschen Tzatziki soße Und also nur nochmal für euch, ne? man sieht sich das Brot auch komplett anders, ne? das ist, nicht, ist kein Standardbrot. Ich kann mich erinnern ans letzte Mal, die Soßen waren auch einfach immer schon basic, aber einfach so oldschool, so perfekt, abgestimmt das Fleisch. Oh. Das müssen Sie bringen, Sie können ja. Nehmen, ja. Eine Cola. Bitte. Ja. <lacht> Für direkt hier den ohne Soßen. Das ist mir erstmal eine Herzensangelegenheit. Sehr, sehr interessant. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Für das Brot, du sahst mir so ein bisschen auch komischerweise aus, wie so ein Pfannkuchenartig. Das da geht irgendwie auch im Mund so ein bisschen. Sehr interessant. Jetzt wird ich noch mal rüber zu nächsten Location. Zurück in Berlin. Perfekt, ja, so nehmen wir ihn. Den, deinen, du noch? Boah, heiß wie fritt, heiß wie fritt. Unscheinbar, ich sag es euch, wie eine Dame vom Dorf. Du denkst nichts, du gehst vom Bauernhof vorbei, melkt noch die Kühe oder so, sprichst sie an, lernst sie kennen und dann merkst du, wie viel Tiefgang diese Frau hat. Bruder, dieses Fleisch ist pures Gold. Ich brauche vielleicht noch einmal weil das Brot ist nicht so wie letztes Mal. Ist mir ein bisschen zu präsent. Da gebe ich euch quasi eine zweite Chance. Brauche ich direkt noch mal ein anderes Brot. Sage ich euch, gebe ich jedem die Chance. Das sind Läden, die machen ihr Brot jeden Tag zwischen. Das wird einmal zu dick, wird vielleicht nicht richtig gerüstet. Mache ich bei jedem. So fair will ich sein, das kann passieren. Grüße an den lieben Figri weil also so heißt der Besitzer. Lieber Figri Ähm... <lacht> Heute ist dein Brot nicht so geil. Aber wir haben ja ein zweites zur Auswahl. Vielleicht switchen wir erstmal nochmal rüber zur nächsten Location. Also zurück bei Tombol. also Dieser Vergleich einfach, sage ich euch. Wenn ich schon an Pamphylia denke und hier diese Fleischqualität, das ist unendlich heftig. Und das Brot hat einfach so einen eigenen Charakter. Selfmade, so gleich professionell. Und wenn man es jetzt vergleicht mit Pamphylia in Berlin, da hat ja leider dieses Mal das selfmade brot eingekackt. Konntest du nicht essen und ich muss ein Standardbrot von der Stange nehmen. Wenn du bei, Do äh äh wenn du bei Deutschland suchst, den Superstar bist. Du bist doch. Du was ich meine? Steht von Didopol. Verkackst du im Finale, kriegst keine zweite Chance. Anschaltshalber, hier mit Soße will ich noch einmal reinbeißen, wenigstens. Wenn noch mehr Zitrone oben drauf macht, merkt man auch. Das müssen wir mal rüber, Ich glaube, beginnt gehen zu Kühli noch nochmal rüber. Zurück bei, bei Kühli. Erst für Danke, Brot präsent. hat sich wieder Luft aufgelöst. Trotzdem noch viele Kräuter drin. Boah, begrüße ich gar nicht mal so. Das mir zu. Lieber extra drauf. Fertigkeit spüre ich, finde ich nicht verkehrt. Aber wirklich mal als Beispiel. Wenn ihr zum Tombowl geht, bleibt hartnäckig und sagt, ich will knuspriges Fleisch. Guckt drauf, wie das Brot schneiden. Also keine Ahnung. Ich habe dreimal da gegessen innerhalb von vier Monaten. Einmal, da war das Fleisch nicht kross, hat nicht gestimmt. Beim einen war das Brot zu präsent. Da wurde es nicht genug durchgeschnitten und unten hast du zu viel Brot gehabt, wenn du reingebissen hast. Sind so viele Stellschrauben. Ich muss nochmal Organo und eine Joghurtsoße. Äh, Knoblauchsoße, Entschuldigung. Mhm. Ist auf jeden Fall ein Dünner. Den kann man ohne Soße essen, hat es in die Liga geschafft. Ich finde den mit Soßen besser. Ganz dezente Knoblauchsoße, unterstützend, nicht zu präsent. Und vielleicht switchen wir mal nochmal rüber. Wir sind am Start, Leute. Mhm. Dieses Brot ist gerade wieder passend. Es hat Sesam, es ist dünn, es ist knusprig. Und das Brot ist gut. Knusprig rein, bam. Leichtes, angenehmes Salz. Da geht meine ab. Diese Zwiebel, leichte Schärfe, basic. Drei Zutaten: Fleisch, Zwiebeln, Tomate. Nenne noch nee. nochmal bei Tomboli. Ich muss noch einmal du musst noch einmal rein. Natürlich, Leute, das platzt hier auf. Macht da keine Geheimnis drum. Für mich zählt gerade nur der Geschmack. Da kann ich Gesamtbewertung machen. Das fällt runter, das fällt nicht runter. Wie freundlich war das Personal? Aber ich möchte heute den Geschmack bewerten. Oh, Leute. So haarscharf. Oh, das schwingt nach der Geschmack. Wenn du auch nur einen Hauch von Liebe im Herzen hast für Essen. Und das ist pure Liebe in deinem ganzen Körper. Ich schwör's euch. Wir gehen ins Finale über. Die Bewertung von küli dann Pamphylia und dann hier. Und ich bewerte hier Pamphylia und Tonbull zusammen. Oh, ich weiß Wir müssen erst was doch zu Külli. Also eins könnt ihr euch im Kopf behalten. Weil der oft wurde der auch dieses Video gefordert Bewerte die Sachen noch mit neuer Erfahrung. Die, die mich wirklich viel verfolgen, merken, ich bewerte viel strenger inzwischen. Der Anspruch steigt. Ich habe so viel mehr Döner gegessen. Und Sachen, die früher Special waren, merke ich, sind in jeder Stadt auf einmal. Die sind auf einmal Standard für mich. Die Dinger, die vorher eine 9 bei mir waren, sind jetzt vielleicht nur eine 7. Beziehungsweise, wenn ich jetzt wirklich irgendwas noch sehr hoch bewerte mit einer 9,4 oder so, hat das viel mehr Aussagekraft doch als damals. Das ist logisch. Ich sage euch meine Bewertung zu kühl jetzt erstmal. Also kühl ist bei mir tatsächlich ein bisschen aus der Reihe getanzt. Soße fand ich wirklich besser als ohne Soße. Ist bei mir aber nicht mehr als eine 8,5. Das ist, wie ich für eine faire Bewertung. Zu viel Kräuter. Ja, mit Soße geht das interessanterweise ineinander über. Auch gerade vom Fleisch. Zusammen mit dem Brot langt es nicht viel weiter hoch. Langt nicht. Da habe ich ihn letztes Mal deutlich besser gewertet. Wir sind zurück am Start. Ach, das ist nicht an Kindheit. Damals in Berlin Klassenfahrt. Und damals war die scharfe Soße. Und möchte nicht sagen, so Curry-Ketchup-lastig. Doch, ich möchte es sagen. So ein leichter curry candy shop Ich euch so, wie es ist. Wir gehen zur Bewertung. Ich entscheide mich klar bei Pamphylia für den Döner ohne Soßen. Der hier ist geil. Die Soßen machen ihn aber irgendwo wieder zum Standarddöner, weil der, der gute Fleischgeschmack verloren geht. Ist hier ganz klar, ohne Soßen mit einem geeigneten Brot, die besser Wahl. Und Pamphylia kriegt von mir wieder eine 9,4. Pilzenklasse. Nicht schlechter als letztes Mal, obwohl es ein anderes Brot ist. Aber diesmal war auch das Fladenbrot, wenn ihr mich fragt, was anderes, war knuspriger. Kriegt eine 9,4. Das Fleisch ist einfach Welt. Mit noch einem anderen Brot kommt das beinahe an den ich müsste beide gegenüberstellen. Aber Pferd macht sein Brot noch mehr welle. Aber es geht heute nicht um Pferd. Scheiß auf Pferd jetzt. Ah, nee, nee, das kann ich so nicht sagen. <lacht> <lacht> Sorry Pferd, du warst nicht gemein, Mann. Du bist absolut der Ehren, Bruder. Er ist einfach. Er hält. Er ist der. Der Guru er ist. Die Koby Alles. 9,4 Punkte zur Pamphilia und weiter zur nächsten Bewertung. Diese Einheit mit dem Brot und dieses Fett, was in das, in das Brot reingeht, Leute, Uah, das ist nicht normal, Es ist einfach nicht normal. Ich als Typ, der nur mit Soße normalen Döner isst, bedenkenlos kann man den ohne essen. Und eine Info noch, auch über äh, Tombul. der macht im Winter andere Rezeptur als im Sommer. Mehr Fettgehalt, weniger Fettgehalt, damit die Leute nicht träge sind und, und, und. Damit du da nicht rausgehst und uff, zusammenbrichst im Sommer, so einen auf den. Chef, wir kommen gleich nochmal wieder. Eins sage ich dir schon mal. Schock Schockisell heißt das. <lacht> <lacht> Grüß dich. Einmal ganz kurz von dir, was sagst du zum Döner hier bei Tonbull? Eins Was Was hast du eben meiner Meine Liste arbeitest du ab, meine Döner? -Liste? Deine Liste arbeiten wir als Freunde. Langsam ab. Top. Also kannst du sagen, die kann man sich gut geben aus meiner Liste, Auf die jeden Döner? Fall. Du hast Geschmack. Ja cool, Digi. hau rein, ne? Wie yes, ist es jetzt Ahmed? Schokisell? Schock Schockesel, ich sag Schockesel. Also eine Sache, die Lieblichkeit vom Brot mit dem Fett, was da reinläuft. zusammenhalten natürlich mit dem Fleisch, das 1a das, das ist, aber diese Harmonie, diese Fusion, eine Symbiose, die eingeht und zu einem wird. so. Und das bleibt mir die ganze Zeit, geht mir aus dem Kopf nicht raus. Und Wir sind jetzt zurück und jetzt werde ich erfahren, wer in meinem quasi neuen Ranking die absolute Nummer 1 einnimmt. Ich habe den guten Chef da, ich habe vorhin auch schon gesagt, als ich dich das letzte Mal gesehen habe, du hast mich begrüßt wie einen verlorenen Sohn. Das war, war schön. Das ist die Auflösung von unserem Battle hier quasi zwischen den drei besten Dönern Deutschlands. So, ja. die Vorgehensweise war ja so, ich bestelle zwei Döner bei jedem Laden, einmal mit Soße, einmal ohne. Mir hat natürlich bei dir ohne Soße auch mehr gefallen. Wir haben den Pamphilia Döner aus Berlin, der hat 9,4 Punkte gekriegt, auch in diesem Dreikampf quasi. Der Kühlü, der ist ein bisschen untergegangen mit 8,5 Punkten. Du bist für mich immer noch der beste Döner Deutschlands. Der Döner, den ich bewertet habe, hat bei mir 9, fünf Punkte bekommen. Für mich in Erinnerung, tief im Herzen bleibt einfach diese Symbiose zwischen Brot, diesen Fetter drin, dem Fleisch, das ist für mich einzigartig und absolut die Nummer eins für mich in Deutschland. Freut mich sehr. Hauptsache, Essen muss schmecken, alles zusammen zufrieden. Das Schöne ist das worden. meine Meinung und dafür danke ich dir. Nein, du brauchst nur richtig umarmen. <lacht> Onlinekurs. Ich äh, gebe ich später meine Frau. <lacht> danke, danke. danke, dir und ich habe einige Geschenke für die Rolle. aber einmal sage ich schon mal an die Zuschauer Tschüss Danke fürs Zuschauen, unbedingt den Daumen oben nicht vergessen, der muss rein, ein Kommentar und yeah. bis zum nächsten Mal. Yeah.